Wir befinden uns jetzt auf der Baustelle Reininghaus, Straßenbahn baulos von 2019 bis 2021, genau in der Mitte. Die Baustelle ist circa zwei Kilometer lang, Doppelgleis wird ausgebaut, circa einen Kilometer nach Süden und einen Kilometer nach Norden, sieht man hinter mir. Wir bewegen hier in den drei Jahren Bauzeit ca. 20.000 Kubikmeter Beton und circa 60.000 Kubikmeter Erdmassen. Wir haben auf der Baustelle ca. 30 Arbeiter beschäftigt, zuzüglich ca. 10 LKWs und 10 Bagger und legen einige Kilometer Rohre, Kabel, Leitungen, Wasserleitungen, Fernwärme, Kanal, Beleuchtung und diverse andere Leitungen. Die Entwässerung wird komplett neu hergestellt, teilweise wird die eine Kreuzungsbereich direkt im FH-Bereich circa um drei Meter abgesenkt. Der ganze Kreuzungsbereich, es werden circa 15 Stützmauern gebaut und die ganzen Anschlussstellen für Haltestellen, Unterwerk, Kreuzungsbereiche, Ampelbereiche. In den nächsten paar Monaten wird darauf geschaut, dass vorrangig die Fernwärmeleitung im Laufe des Septembers in Betrieb genommen werden kann und die ersten Schienen werden im Laufe des nächsten Monats angefangen zum Verlegen im Südteil der Baustelle. Wir sind zurzeit voll im Plan mit den Bauarbeiten und voraussichtlich werden die Bauarbeiten mit Ende 2021 fertiggestellt werden.